Ähm, gut, wir kommen zum nächsten Top, die Wahlen zum Bundesfrauenrat. An der Stelle würden wir es auch gerne wieder machen, wie ähm, jetzt gerade. Ich stelle einmal kurz insgesamt vor. Wir haben äh, drei Delegierte zum, Bundesfra zum Bundesfrauenrat und drei Ersatzdelegierte. Und ähm, auch da wäre das Vorgehen, dass wir drei Minuten Redezeit haben zur Vorstellung und noch mal eine Minute um möglicherweise Fragen zu stellen. Und ich sage euch dieses Mal vorher, wer kandidiert, bevor ich die Frage stelle, ob wir das auch wieder per Handzeichen machen können. Als Kandidatinnen stehen hier ähm, Anja Kufbinger, Friederike Schwebler und Baha Haganipur. Haganipur, richtig. Baha Haganipur. Als Ersatzdelegierte haben wir Sandra Hildebrandt, Julia Sonnenburg und Stefanie Klank. Das wären die drei, die kandidieren für die Delegation und den Ersatz dafür. Und auch hier stelle ich die Frage, ob es von allen unterstützt wird, dass wir das per Handzeichen in zwei Blöcken machen. Ich sehe keine, keinen Widerspruch dazu. Dann machen wir das so und dann muss ich jetzt zum, zum Vorgehen eine Sache noch vorschieben. Es sind ähm, nicht mehr alle da, die jetzt kandidieren. Das heißt, wir werden an einigen Stellen auch Vorstellungen haben von Leuten, die ähm, jetzt nicht mehr da sind, die aber gesagt haben, wer das macht. Und deswegen rede ich direkt weiter, weil Anja Kofbinger mich gebeten hat, ähm, das zu machen und jetzt... Muss ich kurz suchen? Genau, sie hat mich nämlich gebeten, schlicht und ergreifend ihre schöne Visitenkarte vorzulesen. Sie meinte, das reicht völlig. Sie ist ja hier so weit drin, dass ich noch mal kurz sagen, soll, was auf der Visitenkarte steht und dann, ähm und sie, wir haben vereinbart, dass ich meine grüne Brille aufsetze, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Jetzt ist es so dunkel, dass ich nichts mehr sehe, Moment. Also sie ist Mitglied im Präsidium des Bundesfrauenrates, dann ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende für Arbeit, Integration und Frauen. Auch dort wieder das Frauenthema. Dann ist sie Sprecherin für Frauen- und Queerpolitik. Ich glaube, die Frau ist qualifiziert für, für den Bundesfrauenrat, um ehrlich zu sein. Und mehr gibt es hier nicht. Das war Anja Kofbinger in ich wurde gefragt, ob wir Fragen noch zulassen zu Anja. Ich würde mir nicht zutrauen, die zu beantworten. Deswegen würde ich als zweites ähm, zur Vorstellung von Friederike übergehen. Friederike, du hast drei Minuten das Wort. Ähm, liebe Freundinnen und Freunde, da ich mich heute quasi schon zweimal vorgestellt habe und es verdammt spät eigentlich schon ist, würde ich diese drei Minuten ähm, euch schenken und gegebenenfalls könnt ihr gerne noch Fragen stellen und lieber darum bitten, dass ihr jetzt äh, Baha gut zuhört, denn die hat sich heute ja noch nicht vorstellen können. Dankeschön, Friederike. Dann hat Baha für drei Minuten das Wort. Ja, ich werde ein paar Sätze mehr sagen, denn ich bin, glaube ich, gänzlich unbekannt hier in dieser Runde. Ähm, liebe Freundinnen und Freunde, durchschnittlich 50 Prozent der Führungspositionen in Wirtschaft und Wissenschaft sind mit Frauen besetzt. Wir haben eine paritätische Beteiligung der Geschlechter. Dazu haben der massive Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und die Einführung der Quote geführt. Klar, diese Aussage ist nicht von heute sondern sie beschreibt ein Szenario, das wir hoffentlich in naher Zukunft dank den Grünen erreichen werden. Dieses Szenario ist eine Vision und keine Illusion. Doch die heutige Realität sieht anders aus. Der Equal Pay Day zeigt uns jedes Jahr, Frauen bekommen 22% Prozent weniger Gehalt für gleichwertige Arbeit. Jedes Jahr. Und ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören. Und dazu höre ich auch noch, Sie seien ja auch selber schuld. Das nenne ich Sexismus. Das zeigt mir, Gleichstellung ist entgegen aller Äußerungen eben nicht erreicht. Ich möchte, dass wir wegkommen vom Sexismus, der uns alltäglich begleitet. Sei es am Arbeitsplatz, in den Medien oder in der Werbung. Wir junge und alte Feministinnen nehmen Sexismus nicht hin. Und wir haben es nicht nötig, uns als die drei Politikerinnen-Engel für unseren Vorsitzenden zu verkaufen, wie die FDP zum Beispiel es tut. Eine echte Gleichstellung können wir am besten durch die Grünen erreichen. Ich möchte weiter dafür arbeiten, dass wir eine starke Frauenpolitik vertreten. Auch in den letzten zwei Jahren war ich für meinen alten Landesverband NRW im Bundesfrauenrat und möchte mich heute mit der Nominierung aus der LRG Frauen- und Geschlechterpolitik gerne weiter im Bundesfrauenrat einbringen und freue mich um eure Stimme. Danke, Baha. Dann ähm, kommen wir tatsächlich, ja, wir kommen schon zur Abstimmung. Wir haben... Ähm die Vorstellung von Anja, Friederike und Baha und würden das wie vereinbart jetzt auch wieder im Block per Handzeichen machen. Deswegen frage ich, wer diese drei Frauen ähm, auf den Bundesfrauenrat schicken will, der hebe jetzt bitte die Hand. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Sind, ja, ich sehe noch was oben, aber ist das eine Gegenstimme? Gut, ja, also keine Gegenstimmen und ähm, die Frage, gibt es Enthaltungen? Dann ist das bei einer Enthaltung so beschlossen. Dann kommen wir zu den zu den Ersatzdelegierten. Da kandidieren Sandra Hildebrandt, Julia Sonnenburg und Stefanie Klank. Sandra und Julia können leider ähm, nicht hier sein, aber sie werden vorgestellt, und zwar wir beginnen mit Sandra Hildebrandt, und die stellt Caroline vor. Sandra Hildebrand hat ihre Abschlussarbeit über Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Grünen Jugend geschrieben. Sie ist seit vielen Jahren Mitglied in der LAG Frauen- und Geschlechterpolitik in Berlin. Sie war auch Mitglied in dem ersten Genderkoordinationskreis hier. Sie ist seit 2011 Sprecherin der BAG, also der Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik und ist seit 2014 auch Sprecherin des, Bundes, des Sprecherinnenrates der Bundesarbeitsgemeinschaften. Dann hat sie hier auch sehr viele ähm, Dinge im Landesverband begleitet, hat zum, war zum Beispiel in der Schreibgruppe für das letzte Abgeordnetenhauswahlprogramm und auf Bundesebene für das EU-Wahlprogramm ähm, und, und war mit Initiatoren von zwei Parteikonventen im Jahr 2013 zu Bundestags- und Europawahlprogrammprozessen. Heißt Er hat wirklich viel Erfahrung und würde sich freuen, als Ersatzdelegierte für euch in den Bundesfrauenrat gewählt zu werden. Danke. Danke, Caroline, für die Vorstellung von Sandra. Dann wäre die nächste Julia Sonnenburg und die wird vorgestellt von Stefanie Klank. Hallo, ähm, Julia entschuldigt sich erstmal ganz herzlich, dass sie nicht dabei sein kann. Sie wollte total gerne, aber musste dann arbeiten und es ließ sich auch nicht mehr verschieben. Julia hat äh, Gender Studies studiert und ähm, würde gerne als Ersatzdelegierte in den Bundesfrauenrat gewählt werden, um das eben auch in der Praxis umzusetzen. Sie ist äh, auf der grünen Gender-Konferenz 2012 ähm, auf, zur grünen Frauenpolitik gekommen, hat dort das Interesse dafür gefunden und ist seitdem Mitglied in unserer LHPG Frauen- und Geschlechterpolitik. Sie war im letzten Jahr Stellvertreterin und ist nun seit kurzem als Sprecherin gewählt worden. Ähm, sie arbeitet für Anja Kofbringer und ist auch gut mit allen ähm, Delegierten, also jetzt frisch Delegierten des Bundesfrauenrates vertraut und ähm, genau würde sich freuen, wenn sie eben Frauenpolitik ersatzweise auf der Bundesebene ausweiten könnte. Danke schön, äh, Stephanie, für die Vorstellung von Julia und du darfst gleich weitermachen, weil du auch selber kandidierst und da hast du noch mal drei Minuten. Danke. Also, ich bin Stefanie Klang, Sprecherin, auch Sprecherin der LAG Frauen- und Geschlechterpolitik, gerade frisch zum zweiten Mal wiedergewählt und auch zum zweiten Mal LDK-Delegierte. So viel kurz zu meiner Verortung innerhalb der Partei. Ich habe Soziologie und Kulturwissenschaften studiert und arbeite in der Bundestagsfraktion. Aus meinem Studium hat sich meine Herzensthematik entwickelt und zwar wird die wissenschaftliche Intersektionalität genannt. Etwas verständlicher betrifft das Mehrfachdiskriminierung. Es ist mir also ein Anliegen, als Sprecherin der LAG Frauen- und Geschlechterpolitik nicht nur sexistische Diskriminierung zu bekämpfen, sondern eben weitere Diskriminierungsformen wie Rassismus, Klassismus und Abelismus immer mitzudenken und auch mitzubekämpfen. Ich arbeite ebenfalls auf verschiedenen Ebenen ganz eng mit den jetzt frisch delegierten Frauen zusammen und würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen als Ersatzdelegierte aussprecht. Dankeschön, Stefanie. Dann kommen wir auch hier wieder zur Abstimmung ähm, über die Ersatzdelegierten. Auch das machen wir wieder per Handzeichen. Wenn ihr Sandra, Julia und Stefanie als Ersatzdelegierte zum Bundesfrauenrat schicken wollt, dann hebt jetzt das, die Karte. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. Dann seid ihr drei einstimmig gewählt. Und ich frage noch, nehmt ihr die Wahl an? Ja, ja, ich sage mal für Anja, ja, das hat sie mir mitgegeben. Und dann ähm, übergebe ich an Turgut. Für